Hier die einfachste Möglichkeit, in R einen Mittelwertvergleich durchzuführen. Wir verwenden dafür wie immer unseren Beispieldatensatz Orange. Und sobald ich den hier in meine Arbeitsumgebung geladen habe, kann ich mir den anschauen. Und da sieht man, dass es da drin eine Variable Tree gibt. Das sind verschiedene Bäume. Und dann gibt es hier die Variable Circumference. Da wird also der Umfang der Bäume angegeben. Und wir wollen jetzt mal folgendes Beispiel anschauen. Wir wollen den Durchschnittsumfang der Bäume berechnen. Und die Funktion bzw. der Befehl, den man dafür verwendet, ist tapply. Und wenn Sie hier in die Hilfe, also mit dem Fragezeichen und dann tapply eingeben, dann bekommen Sie in der Hilfe nochmal weitere Informationen zu dem Befehl. Und man sieht auch hier schon mal so eine kleine Vorschau, wie das Ganze aufgebaut ist. Man schreibt T-Apply und dann zunächst mal ein Vektor, das heißt, das ist die Variable, für die man den Mittelwert berechnen möchte. Dann steht dort als zweites Index, das ist die Variable, die die Vergleichsgruppen dann definiert. Das muss eine Faktorvariable sein. Und dann an dritter Stelle kommt die Funktion, die man berechnen möchte. Hier zum Beispiel jetzt das arithmetische Mittel, also Min. Man kann aber natürlich auch jede andere Funktion berechnen, wie zum Beispiel, sagen wir mal, den Median. Also, wie sehe ich das jetzt in diesem Beispiel aus? Der Befehl lautet, wie gesagt, tApply. Dann muss ich jetzt die Variable definieren, für die ich diese Mittelwertberechnung durchführen möchte. Das heißt also, in dem Fall kann man auch von der abhängigen Variable sprechen. Die Variable, die hier erklärt werden soll, durch die andere Variable. Und das ist hier dieser Durchschnittsumfang der Bäume. Und dafür muss ich nochmal den Datensatz hinschreiben, also Data in diesem Fall. Dann dieses Dollarzeichen und dann die Variable, um die es sich hier drehen soll. Das ist dieser Baumumfang. Dann Komma. Dann an zweiter Stelle kommt, wie gesagt, die Variable, die die Vergleichsgruppen definiert, also die unabhängige Variable bei einer Zusammenhangsanalyse. Und das ist hier die Variable, die diese Bäume enthält, also die Baumnummern. Also schreibe ich dort Data, dann Dollarzeichen und dann Tree, der Variablename für diese, für diese Baumnummer. Komma. Und dann kann ich die Funktion angeben, die mich jetzt hier interessiert. In diesem Fall möchte ich den Mittelwert berechnen und deshalb hier Mean. So, das Ganze markiere ich und führe das aus. Und dann sehen wir hier unten, dass wir eine schöne kleine Tabelle bekommen. Hier, das ist jeweils die Baumnummer. Also hier geht es bei 3 los. Und dann haben wir dort den Durchschnittswert. Und dann Baum 1 mit dem Durchschnittswert und so weiter. So, und wie gesagt, Sie können natürlich auch andere Funktionen verwenden. Ich äh, markiere jetzt mal diesen Befehl und kopiere den mal, um nochmal eine andere Funktion auszuprobieren. Angenommen, wir interessieren uns jetzt für den Median. Dann gebe ich hier Medien ein anstelle von Min, führe das Ganze wieder aus und dann sieht man, wie die Tabelle dann für die Mediane aussieht. Soweit als kurze Einführung zum Mittelwertvergleich. Naja.